Wenn du ein Wort hättest, mit dem es mir beschreiben müsstest, wie ich 18 war, wie war ich da? Heute Arbeit am Sonntag macht frei. So, heute ist Sonntag. Sonntag 12 Uhr. Ich bin mittlerweile seit 6 Stunden am Arbeiten. Das heißt, wer arbeitet schon euch auch sonntags? Ich finde, Sonntag arbeiten ist hin und wieder echt angenehm, weil halt einfach nichts los ist, mich ruft keiner an, es ist keiner da, keine Mitarbeiter da, ich habe einfach meine Ruhe. Wirklich, wirklich angenehm hin und wieder. Manchmal braucht man auch seine Ruhe, morgen ist Feiertag, vielleicht mache ich morgen weniger. Aber heute war ein produktiver Tag, jetzt gehen wir Fahrrad fahren. So, aber jetzt aufräumen. In der letzten Zeit habe ich, ähm, ich weiß auch nicht, irgendwie... Ich krieg halt extrem viel mit, mir tragen halt extrem viele Leute irgendwelche Sachen zu, was andere Leute von mir reden und ich höre halt immer wieder, der Meindl hat absolut keine Ahnung von dem, was er da macht. Woher sollte sich der überhaupt mit Fahrwerken auskennen? Das hat er ja gar nicht gelernt und in so kurzer Zeit ist das sowieso überhaupt nicht möglich. Ja, ich kann die Leute schon verstehen, die das sagen, aber ich habe einen Tipp für sie. Grundsätzlich ist es ja kein Wunder. Ich meine, die Leute kennen mich von YouTube als YouTuber, so bin ich zumindest in der Motorradszene bekannt geworden, der zwar vielleicht auch ein bisschen Motorrad fahren kann, aber was soll uns der schon über unsere Fahrwerke ja sagen und wie soll der unsere Fahrwerke überhaupt einstellen? Das ist doch eigentlich gar nicht möglich. Der bastelt halt da ein bisschen rum. Ich kann es verstehen, weil das macht auch durchaus den Eindruck. Der Fakt ist aber der, es ist quasi gar nicht möglich, euch immer alles zu zeigen, euch überall hin mitzunehmen, was ich alles mache, was ich alles treibe, was ich alles schon weiß. Ich meine, ich gehe ja nicht den ganzen Tag hausieren und sage, boah, ich kann das so gut und ich kann das noch besser. Ähm, und theoretisch, wenn ich alles, theoretisch, wenn ich alles, was ich mache, öffentlich mache, ja dann, dann muss ich ja jeden Tag ein Video machen und muss immer über mich reden. Man, ich rede schon manchmal über mich, aber hin und wieder muss auch Ruhe sein. Ne? Und dann will ich ja Inhalte liefern oder was Arbeiten. Ich meine, zuerst einmal muss man verstehen, wer ich überhaupt war und wer ich bin und wie ich aufgewachsen bin. So als der typische Schulversager. Ich möchte nicht sagen, dass ich ein Mensch bin, der ein Autoritätsproblem hat vielleicht ein bisschen. Das Problem war eigentlich eher immer so, ich bin jemand, der alles verstehen möchte und verstehen muss. Allein schon in der Schule, wenn jemand sagt, die und die Gleichung, die ist halt so. Und die Gleichung ist auch so komplex, dass du sie einfach nicht verstehst. Dann kannst du hergehen und kannst einfach die Zahlen in die Gleichung einsetzen und rechnest sie aus. Damit wollte ich mich aber nie zufrieden geben, weil ich wollte die Gleichung verstehen. Ich wollte den Hintergrund verstehen. Und da bin ich schon als Schüler, egal ob Grund, Hauptschule oder Realschule, immer schon angeeckt. Ich wollte einfach schon immer produktiv sein, ich wollte einfach verstehen, wie die Welt funktioniert. Und wenn mir ein Lehrer gesagt hat, das ist jetzt einfach so, mach das, weil das so ist, dann habe ich das nicht akzeptiert. Im Gegenteil, ich habe sogar noch als Kind, als Jugendlicher, habe ich sogar noch einen Trotz drauf gekriegt. Was ich nicht empfehlen würde, darauf bin ich nicht stolz. Aber es war halt so. Anderes Problem, ich war nicht nur ein schlechter Schüler, sondern ich war ein verdammt unbeliebter Schüler. Ich war das kleine Arschloch, der die anderen beim Rauchen verpetzt hat und der echt unbeliebt war, weil er immer schon irgendwie anders war. Ich konnte mich einfach nicht identifizieren mit dem Rest der Schulkinder in meinem Alter. Es hat einfach keinen Spaß gemacht. Ich wusste nicht, ich war anders und demnach hatte ich es immer schon schwer und war gewohnt, Gegenwind zu bekommen, dann hatte ich täglich überall. Und ich musste mich schon als kleiner Junge echt behaupten, damit überhaupt irgendwas funktioniert hat. Puh, ganz schön windig da draußen. 92 Kilometer auf 3 Stunden 20 oder so. Ist auf den Wind gesehen nicht schlecht, aber wenn kein Wind gewesen wäre, dann wäre es eigentlich richtig scheiße. Ich hatte noch ein bisschen das Glück dazu, dass ich immer eine extrem Extrem positiver Mensch war immer extrem positiv eingestellt war, vom Kind auf. Ne? Egal was schwierig war, ob es irgendwas scheiße war, ich konnte mich immer wieder motivieren. Und nämlich, was am allermeisten motiviert hat, waren es eigentlich Leute, die mich A entweder gehasst haben, die B gegen mich gearbeitet haben, die mir das Leben schwer machen wollten, die mich ausgelacht haben, die ähm, ja irgendwie nichts Besseres zu tun hatten, als gegen andere zu arbeiten und das hat mich eigentlich immer motiviert und das ging von klein auf los. Ne? Und ich war der Uncoole, die anderen waren in der Disco, die waren auf der Party und ich habe eigentlich schon, bevor ich überhaupt meinen Abschluss gemacht habe, habe ich schon gearbeitet und Geld verdient. Und da war ich noch nicht einmal in der Lehre. Also vor der Lehre habe ich schon mein eigenes Geld verdient, habe damals Computer gerichtet. Ne? Ich habe Netzwerke gemacht, EDV, äh, Computer gerichtet. Für Firmen, für kleine Firmen teilweise schon, für die Schule, mein Schulleiter damals hat mich da extrem unterstützt, dass er mir da viel gelernt hat und so. Und ich habe mich einfach immer mit für Technik interessiert. Ich wollte immer was Produktives schaffen, einfach was, was machen. Ich wollte was mit meinen Händen machen, ich wollte mich dazu im Köpfchen anstrengen und ich wollte einen Effekt sehen und ich wollte einen Vorteil daraus haben, dass ich mir was machen kann. Und deswegen hat es für mich nie Sinn ergeben, Zeit zu verplempern, Zeit zu vertrödeln, nichts zu tun. Das war für mich schlimm. Und deswegen tat ich mich schwer mit anderen, weil die haben halt einfach nichts gemacht. Und die haben über andere geschimpft, haben sich zusammengesetzt, haben gesoffen und, und Partys gefeiert und über andere hergezogen und in dem Fall über mich. Und ich war der Uncoole. Und heute, wenn ich die Leute sehe, die mit mir damals in der Schule waren, die cool, ne, die schon fit waren, trainiert waren, Fußballspieler, äh, schon Freunde gehabt haben, schon... Bad gehabt haben in der neunten, 10. Klasse. Ja, wenn ich mir die heute anschaue, hm, sind eigentlich gar nicht mehr so cool. Ne? Also Ich kenne keinen mehr davon. Und, und dann ist meine Zeit erst gekommen. Ich, dann, ich wollte immer was machen, ich wollte immer was tun, ich habe immer für was ein Fable gehabt, ich habe mich immer für viele Sachen interessiert. Und ich war teilweise besessen, ich war besessen von etwas. Und es war egal, was es war, und es war schon immer Motorsport. Motorsport hat mich schon immer fasziniert, egal ob es damals im Automotorsport war. Es war einfach zu teuer, aber ich war besessen davon. Ich wollte immer alles können. Ich habe nichts damit beruflich zu tun gehabt, habe als Rennmechaniker für einen Rennstall gearbeitet, habe dann meine eigene Firma gegründet, habe eigene Sachen gemacht, habe Fehler gemacht, habe hab irrsinnige Fehler gemacht, die ich heute nie wieder machen würde, die mir aber passiert sind, weil ich es nicht besser wusste, aus Naivität, aus Unwissenheit, aus vielleicht auch Faulheit hin und wieder durchaus und auch Dummheit. Und aber diese Fehler, die, die, die waren Teil des Ganzen, weil ich habe so viel gemacht in kürzester Zeit, in jungen Jahren, habe ich so viel schon gemacht. Ja klar, wenn du viel machst, machst so du viele Fehler oder einen gewissen Prozentsatz. Und die Fehler kosteten richtig Geld. Die kosteten teilweise so viel Geld, da könntest du ein Haus davon bauen, ne? was ich falsch gemacht habe in meinem Leben. Aber diese Fehler und jeglicher Gegenwind, der durch diese Fehler kam, hat mich wieder motiviert, das besser zu machen. Und wenn ich mich jetzt wo ausleben kann, dann ist es im Motorradmotorsport, Motorsport, vor allem in dem Bereich Fahrwerken. Da kommen viele Faktoren zusammen. Das ist die Technik, das ist die Physik, das ist das Fahrerische und das Gefühl. Ohne Gefühl, kein Fahrwerk. Und wenn ich was bin, dann bin ich empathisch. Ich kann mich in Menschen eindenken, ich kann mich in ein Motorrad hineindenken. Und wenn es ums Fahren geht, dann brauche ich das alles. Und der gewisse technische Sachverstand und die Besessenheit, was rauszufinden, was ich können möchte, bringt mich dazu, schnell zu lernen und vor allem, weil ich keine Zeit verstreichen lasse. Währenddessen andere über mich schimpfen, an der Rennstrecke sitzen beim Bier und ah, der Meindl und, ah, ist ein Vollidiot und hat keine Ahnung und was will der überhaupt. Weißt du, was ich in der Zwischenzeit mache? Ich bin hier und arbeite. Oder lese ein Buch. Ich lese Bücher über Technik, befasse mich im englischsprachigen Bereich, in Deutschland gibt es fast nichts, nur mit dieser Sache hier. Und alles, was ich heute noch nicht weiß, werde ich irgendwann wissen. Weil es gibt viele Sachen, die ich gerne noch wissen möchte und die ich herausfinden werde. Und na klar kann sich einer wie derjenige, der über mich schimpft, nicht vorstellen, dass man in so kurzer Zeit so viel lernen kann und so viel umsetzen kann. Ist ja klar. Weil wenn ich so viel Zeit mit Schimpfen über andere verbringen würde, dann hätte ich das auch nicht. Von dem her mal drüber nachdenken. Nicht so viel Zeit damit verbringen, über andere herzuziehen, über andere, andere zu kritisieren, sondern einfach für sich selber, mit sich selber beschäftigen, machen und tun und nicht bla bla bla bla. Ich habe keinen Bock auf die Scheiße, wirklich dieses Gelabere. Und viele nehmen es mir übel, wenn ich auf der Rennstrecke nicht der gesprächigste bin, wenn ich da keine Zeit habe, Bier zu saufen und so und mich da hinzusetzen und, und, und tralala. Ich muss was machen. Entweder gehe ich in mein Wohnmobil, in dem Laptop und arbeite. Ich muss produktiv sein. Die Zeit kostet Geld und ich habe keine Zeit. Ich bin 32 Jahre. Ich hab mein Ziel muss ich in den nächsten drei, vier Jahren erreichen. Und dazu muss ich richtig Gas geben. ich habe keine Zeit zum Nichtstun. Und deswegen habe ich in kürzester Zeit viel gelernt im Bereich Fahrwerke für Motorrad, weil ich davon besessen bin und weil ich verdammt fleißig bin. Zeit für Feierabend! Als das Ganze so ein bisschen zu negativ rüberkam, das war eigentlich nicht mein Ziel. Aber ich bin natürlich schon da ein bisschen energisch, weil ich es halt einfach nicht verstehe, warum Menschen nichts Besseres zu tun haben, über andere zu schimpfen. Und ich möchte jeden, der das, der sich, der besser werden will, der, was er sich machen will, möchte ich einfach den Tipp geben, kritisiert es nie die anderen, macht es einfach besser. Es ist das Schlimmste, was du machen kannst, andere Menschen zu kritisieren. Jeder macht seine Fehler und es macht überhaupt keinen Sinn, andere Menschen an deren Fehler oder was sie vielleicht nicht können, auszumachen. Weil glaub mir, du wirst den Fehler dadurch auch noch machen oder wirst ihn selber machen, du wirst andere Fehler machen, du kriegst es so zurück. Kümmere dich um deinen eigenen Scheiß. Und ich finde es so schade, weil viele Menschen ihr gesamtes Potenzial vernichten, Potenzial, was sie hier oben drin haben, vernichten indem dass sie sich Gedanken über andere machen aber vermutlich machen sie das damit sie sich dadurch besser vorkommen wenn sie andere schlecht machen Kinder waren im Pool ja ja. schon kurz vor Mittag wenn du uhrwort Wort jetzt mit dem es mir beschreiben müsstest wie ich 18 war wie war ich da Ha ha ha